Hallo ihr fantastischen Menschen da draußen, willkommen zu einer neuen Folge Retro Panda quält sich und ihr habt es am Titel schon gesehen, heute ist Home Alone für das Super Nintendo dran. Das hat sich Murdy's World gewünscht an dieser Stelle, vielen Dank für deinen Wunsch. Vorweg, wenn ihr auch einen Wunsch habt, egal ob 8 oder 16 Bit, es sollte ein schlechtes oder ein absolut schweres Spiel sein für diese Serie, dann haut es einfach in die Kommentare rein, ich freue mich immer nach neuen Anregungen. Und ja, Home Alone, ich habe ja schon die Super, äh, die Super Nintendo die Super nintendo Version, die ich ja jetzt, die äh, NES und die Game Boy Version gespielt. Ähm, und die waren beide nicht so wirklich gut und das, deswegen wird es mal höchste Zeit, das, äh, das, das Trio, sage ich mal, komplett durchzumachen und ich hier mal jetzt einzusteigen. Ich bin mal gespannt, was hier erwartet. Ich schätze mal, es wird sich jetzt nicht komplett anders spielen als die anderen Spiele. Aber gucken wir mal, also grafisch sieht es gar nicht so verkehrt aus. Äh, Okay, wir haben hier eine Wasserpistole, es sieht glaube ich sehr analog zu dem äh, Gameboy Titel aus, ich glaube da hatten wir auch eine Wasserpistole, das ist schon so länger her, dass ich, dass ich die Spiele gespielt habe, äh, aber ich befürchte, gu gu guckt euch mal an, was für eine Reichweite das ist, also äh, könnte schwierig sein, gut, der Spring an sich ist in Ordnung, und ich muss wahrscheinlich, nehme ich mal fast an, wieder hier äh, irgendwie Sachen einsammeln. Gehen wir mal hier zu der Tür raus. Ähm, die meisten Home-Alone-Spiele drehen sich ja darum, dass man hier irgendwie durchläuft und die Sachen einsammelt. Okay. Und anscheinend äh, hier dann runterwirft, damit die dann quasi im Keller gesichert sind. Ne? Das ist so der grobe Ablauf. Und ähm, hat jetzt, finde ich, nicht unbedingt was mit Home Alone zu tun. Ähm, und ich frage mich, was diese Gangster hier sein sollen, ehrlich gesagt. Ich versuche hier. Okay, hier ist die Zwille. Okay, die Zwille bringt auch nichts. <lacht> Springt sie hier ab. Ähm, ich frage mich nur die äh, die Diebe. Wie heißen sie nochmal? Die, die hier die Waschbecken volllauf Diebe. Uh, so sehen die nicht aus. Okay. Ha! Ich, ich bin etwas verwirrt. Uh, und dann gibt es hier noch so viele davon? Okay. Kann ich hier vielleicht mal gucken? So. Hey, hey, guck mal hier. Rutsch da mal aus. Nee. Ah, jetzt hätte ich wahrscheinlich den Diamant da jetzt irgendwie auf dem Boden lassen. Die stehen ja auch nur blöd rum, oder? Das Okay. Ähm, also es scheint auf jeden Fall Rätsellastiger zu sein, nenne ich es einfach mal. So. Ach, ich wollte auf den Stuhl springen. Von, vom Spider hätte das doch passen müssen, oder nicht? Okay, also ich kann einfach so drüber springen. Beste Diebe ever. Kann man das Klo benutzen? Ja, im Klo ist natürlich Geld versteckt. Natürlich. Okay. Ähm also, ich finde es gerade, ehrlich gesagt, relativ langweilig. Das hieß ja gar keine Action irgendwie drin. Ich meine, die Diebe, die sind relativ bewegungslos. Ich laufe hier halt rum, benutze irgendwelche äh, Müllstücke. Ah, okay. Okay, das Springen ist so ein bisschen, bisschen rutschig, würde ich sagen. Okay. Also, da waren die anderen Teile aber zumindest irgendwie herausfordernder. Okay, ich wurde erwischt. Gut, äh, sagte er und äh, starb, so nach dem Motto. Okay. Ich habe aber immer noch äh, die Sachen im Rucksack. Okay. Die wischen mich, aber lassen mir das ganze wertvolle Kram. Macht Sinn. Beste Diebe ever, würde ich mal sagen. Okay, was haben wir hier? Pff, ja. Aber ich, ich, ich komme immer noch nicht über, über das Design der Diebe hinweg. Ohne Scheiß. Was soll denn das? Kann ich hier vielleicht nicht genau, wollte ich gerade sagen, eine Schublade bestimmt aufmachen, dass ich da irgendwie hoch kann. Okay. Man muss irgendwie herausfinden, wie man an die Sachen rankommt. Ich weiß nicht. Also, man hätte da wirklich so viel draus machen können. Es ist gerade hier mein Controller. Äh, spinnt gerade etwas rum, deswegen entschuldigt. Das Rennen ist, soll natürlich nicht so sein. Okay, jetzt gehe ich hier in den Keller und sichere die Sachen. Oder, ah ne, Keller ist es noch nicht. Okay, da brauche ich einen Schlüssel. Okay, es ist also hier so ein bisschen erkunden. Ah, da haben wir doch hier endlich einen, der, der Diebe. Aber wieso haben die da. Wieso greift er so nach unten? Das sieht irgendwie seltsam aus. Okay. Jetzt warte ich mal. Zack. Und tschüss. Der sieht immerhin so ein bisschen danach aus, aber... Also ich weiß nicht, also es ist jetzt kein kompletter Müll, muss ich sagen, das Spiel. Okay, da sind Fallen versteckt, aber die verletzen mich. Aber ich habe doch die Fallen theoretisch ausgelegt. Also ich finde, man hätte mit dem Franchise einfach was richtig Gutes machen können. Und die jemand irgendwie so, ein, so eine Art Fallenbausimulator irgendwie machen hätte gemacht, so nach dem Motto, äh, hier hast du 10 Minuten Zeit, befestige das Haus und dann kommen die da rein. Ne? So ein bisschen strategiemäßig, nenne ich es mal. Ähm, aber. Hm. also Also entweder erschließt sich jetzt hier für, für, für mich irgendwie das Spielsinn nicht so richtig. Oder ich weiß es nicht. Ich weiß es echt nicht. Irgendwie, irgendwie fehlt mir hier das gewisse etwas. Und wir würden es wahrscheinlich mal, verschiedene Level geben, ne? dass man irgendwie denn in Karten den muss und sowas. Panzerschrank ist natürlich zu. Ich kann das irgendwie knacken? Hm. Ich frage mich, man hat verschiedene Waffen. Das ist hier der, der andere. Ich hätte vielleicht mal die Namen parat haben müssen, aber irgendwie... Ha. Ich weiß nicht. Das Spiel ist irgendwie bescheuert. <lacht> also, ähm, auch wenn ich mich wiederhole, es ist nicht schlecht schlecht. Ne? Es, aber es ist irgendwie nicht passend und irgendwie so... Meh. Hätte man auch besser irgendwie 0815 Plattformer machen können. Gut, mit den Hausaufteilungen natürlich die Räume, dass sie nicht so aussehen, ähm, sieht irgendwie sehr seltsam aus, klar. Ah, die Wasserabsolide -Wass -Wass bringt doch was. Was ist denn das für Diebe, die sich dann äh, angespritzt von einer Wasserpistole denn äh, irgendwann denn so hindecken? Nein, Ducken, nein, ich bin das, nein. Hm. Also ich weiß nicht. Ähm, ich glaube, es macht auch keinen großen Sinn, hier noch groß weiterzuspielen, weil irgendwie... Hm. Es irgendwie langweilig. Es ist jetzt vielleicht nicht schlecht, es ist eine komische Designentscheidung, dass man äh, so ein Spiel so umsetzt. Aber... Ich weiß nicht. Also, gefühlt waren die anderen Spiele schlechter. Kann auch sein, dass ich jetzt über die Jahre milder geworden bin und ich schon so viel Mist quasi hier in dieser Serie gespielt habe, dass es nicht mehr so schockt, aber ja, naja, aber trotzdem kein gutes Spiel. Guckt euch lieber den Film an, auf jeden Fall. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö.